Hey Leute, ich zu Folge von Ja, diesen Monat, das erste Spiel, The Last of Us, Remastered Edition. So langsam zeichnet sich hier eine Tendenz bei Sony ab. Sie bringen Last of Us 2 wurde jetzt gerade angekündigt. ist tot. Also angekündigt. Es kommt jetzt bald, sagen wir es mal so. Und äh, ja, sie bringen jetzt wohl immer wieder Spiele im PlayStation Plus, ich total die vergessen. eben dann bald der nächste Teil rauskommt, war jetzt letztendlich bei, ähm, bei Batman so und bei Batman wollte jetzt ja geteasert, mehr oder weniger, dass vielleicht ein neues Spiel kommt. Und bei Borderlands kam ja jetzt der dritte Teil, da haben sie auch kurz vorher noch mal den zweiten Teil rausgehauen. So, und jetzt eben Last of Us und bald kommt auch hier der zweite Teil. So, wir schauen uns das mal an. Also wir fangen hier mit Sarah an. Irgendwas ist wohl passiert, hätten. Anruf von ihrem Onkel bekommen und er sucht seinen Vater. Bist du hier? Im mit der Dann, Wo bist du? Uns erreichen Berichte, dass die Opfer der Infektion zu erhöhter und scheint, dass los, die Soldaten los, los, hinter hier. mir. Das so Heftig. So zum Fenster, okay. Also, irgendeine solches ausgebrochen und die Welt geht unter. Ja, schauen wir doch mal, was da los ist. Dad! Was ist bloß los? Alles voller Hunde. Nein, auf dem Tisch. Dann schauen wir mal, wer da anruft. Vielleicht ist wieder der Onkel. Acht Anrufe. Verdammt, wo bist du? Ruf an. Bin auf dem Weg. Okay. Also Onkel Tommy kommt vielleicht. Oh, dem Hund ging es gerade nicht so gut. Wir bleiben mal lieber erstmal hier drin. Schauen wir mal noch in das Zimmer. Oh. Da bist du ja endlich. Sarah, bist du okay? Ja. War hier jemand drin? Nein, wer sollte hier reinkommen? Halt dich von den Türen fern. Bleib einfach zurück. Ted, irgendwie machst du mir Angst. Was ist denn los? Das stimmt nicht mit ihnen. Ich glaube, sie sind krank. Sie sind krank? Oh Gott! Jim! Dad? Jimmy, komm her, komm her! Oh, Alles wird gut. Ich dich! Nein! Geh! Du hast ihn erschossen. Morgen gesehen. Hör mir zu. Hier geht was Schlimmes vor sich. Wir müssen hier raus. Hast du verstanden? Ja. Trommel, los! Los! Okay. Wo warst du? Weißt du, was hier draußen los ist? Ich habe da eine Ahnung. Kommt Scheiße! Geh da rein. Da ist überall Blut! Ich meinte, lasst uns einfach Die sind so gut wie alle in der Stadt durchgedreht. Können wir bitte gehen? Weißt du, was passiert ist? Wie geht's dir Ganz gut. Machst du das Radio an? Ja, klar. klar. Danke. Okay, die Welt geht in Bach runter. Oh, da weiß scheinbar irgendwas. das stimmt. Alles gut. Glaub mir. Okay. Jo, da steht jemand. Teufel, machst du? Fahr weiter. Sie haben ein Kind, schau. Haben wir auch. Wir haben doch Platz. Hey, fahr hey, vorbei, Stopp! Tommy. Stopp! Wer weiß, vielleicht sind die auch infiziert. back here. Unfall. Ab jetzt. Oh oh, das klingt nicht gut. Wo ist Tommy? Oh oh. Sehr gut, Kaiser. Immer zur Stelle, Tommy. Schnell weg. Der hol, die Frau durch. Da geht's ab. Oh, oh, oh, oh. Er fällt zurück. Durch die Gasse. Hier die da. schnell. Oh, da sind wir auch schon. Hier. Jetzt aber schnell. Überall sind sie. Okay, kleines, wir sind sicher. Hey, helfen Sie uns, Stop. bitte. Meine Tochter, ich glaube ihr Bein ist Don't gebrochen. Entstehen! Okay, wir sind nicht krank. Ich habe hier Zivilisten im äußeren Umkreis. Anweisung. Daddy, was ist mit Onkel Tom? Wir bringen dich in Sicherheit und holen ihn dann, okay? Sir, es ist ein kleines Mädchen. Aber ja, Sir. Glauben Sie mir, wir sind gesund. Aber wir brauchen Ihre Hilfe. Oh, scheiße. Oh. Heftig. Bitte. Tommy ist der Stelle. Oh, nein. Sarah? Okay, lass mich mal denkler sein. Ich weiß, Sarah, ich weiß. Ich weiß, es tut weh. Alles wird gut, Sarah. Bleib nur wach. Okay, Sarah. Ich heb dich jetzt hoch. Ich weiß, Kleines, es tut weh. Komm schon, Sarah. Bitte. Ich weiß, Kleines, ich weiß. Sarah. Kleines. Kleines, du mir das nicht an. Du mir das nicht an. Wieder, wieder. Die Anzahl der bestätigten Opfer beträgt über 200 der Gouveur Sehr bitter Hör seine Tochter Sarah verloren. Noch ein paar Stunden bis zur Sperrstunde. Dann sollten wir uns beeilen. Was ist das denn Ernst? Heute kam diese scheiß Aufforderung. Ich wurde für den Arbeitsdienst ausgewählt. Voll ein scheiß. Soll dachten Sorgen doch draußen. Klauen, ne? So, es ist von Naughty Dog, im gleichen Macher wie Uncharted, deswegen ist ja auch alles ziemlich schlauchig, dann so von dem Leveldesign her auch ziemlich ähnlich, also man erkennt schon Parallelen zwischen den Spielen, dadurch dass es halt der gleiche ähm, Entwickler ist, ja. Es gibt zwischendurch immer so kleine quicktime events wir haben jetzt gerade schon ein paar gesehen und sehr storylastig. lastig scheint gibt es immer mehr Infizierte. Und schon mehr, die sich wegschleichen. Hey, Joe. Wo ist denn man? Das ich nicht. hab uns Papiere besorgt. Die uns keinen Ärger machen. Bleib einfach cool. Ja. Du fragst, du hast die Papiere. Also, das ist es. Ist schon. Was soll zeigen? Ich habe heute frei. Besuche einen Freund. In Geht weiter. Danke. Oh oh. Okay. Da ist Steuerung komplett anders. FL1 springen, Er macht denn sowas? So viel zum hm, einfachen Weg. Sehr schön. Die bewegt halt mal gar nicht ihre Lippen. Perfekt. Da hat die Remastered Edition wieder zugeschlagen. Wir werden, die wir werden außenrum gehen müssen. Hinter der Mauer? Oder wir lassen Robert in Ruhe? Toll. Die Tess, hast du es mitgekriegt? Ich war da. Hey, wie sieht's am Osttunnel aus? Er ist frei. Bin gerade durch. Keine Patrouille. Was habt ihr vor? Wir wollen Robert besuchen. Ihr auch? Wer will denn sonst noch zu ihm? Äh, Marlene. Sie hat nach ihm gefragt. Sie sucht nach ihm. Marlene? Was wollen die Fireflies denn von Robert? Als ob sie mir das sagt. Tja, was hast du ihr gesagt? Die Wahrheit. Ich habe keine Ahnung, wo er steckt. Sehr schön. Hey, halt die Ohren steif, okay? Das Militär wird bald überall sein. Ja, dann bis bald. Ja, er trägt mich hier voll ab. Marlene sucht nach Robert? Was hältst du davon? Gefällt mir nicht. Wir sollten ihn vor den Fireflies finden. Und oh, die Fireflies ist ja irgendeine so Gruppierung. Ich glaube, ich versuche einen Heilmittel zu finden. Wir sind dran. Hey Leute, wie sieht's aus? Es braut sich was zusammen. Und wie sieht's hier aus? Ah, alles ruhig. Keinerlei Militär oder Infizierte. Das hört man doch gern. Geheimgang. Yo, hilf mir mal damit. Seid vorsichtig da draußen. Oh Gott, das ist schlimm. Sie sollten darauf achten, was sie wegwerfen. Es wäre nicht... So, unser Zeug. Ah, hier. Rucksäcke sind noch hier. Sehr schön. Waffen. Ganz wichtig. Und ein Licht. Okay, Cowboy. Hilf mir hoch. Ja. Bereit? Ja, Na los. So also eine Beschreibung wäre mal nicht schlecht. Okay. Außen. Bin ich das nicht immer? Das ist eine Fangfrage. Ich schleichen. Ich war lange nicht draußen. Das ist fast wie ein Date. Ich bin halt so ja romantisch. Du hast deine Vorzüge. Schleichen, Sprinten schießen, alles was man braucht. Und manche sogar auf den Knopf wohl hingehört. Muss ja, ja, irgendwo sein. Hm. Ja, leider. Hab sie. Gut, bring sie rüber. Ja, auch so kleine Rätsel wieder wie bei Uncharted. Also, wie gesagt, alles sehr wie Uncharted. Der Entwickler hält halt seiner Linie treu. Ja, hier schön looten. Ah. Mal gleich Zeug. Ihn sammeln. Wichtig, wichtig. Wir gehen auch hier kurz durch. Aha. Firefly Anhänger, das sind so die sammelbaren Items, die überall in der Welt verstreut sind. Jetzt hier runter. Ob unsere Waffen noch hat? Um seinen Willen, hoffe ich's. Na, wenn wir unsere Waren erst haben, werden wir sie auch schnell los. Wo wir von Waren reden, wann kommt was Neues rein? Warte! Spuren! Okay, das ist wohl der Krankheitserreger. Hölle kommen die her? Der war hier sauber. Die kommen irgendwo raus. Pass auf. Da liegt ja der Grund. Die Leiche ist nicht alt. Wir müssen wirklich wachsam bleiben. Hier sollten wir durchpassen. Oh, Scheiße. Alles okay? Ja. Die verdammte Decke kommt runter. Pass auf! Der stört sie, dagegen. ein. Wo sie? Scheiße! Pass auf, pass auf! Hält mir! Meine Maske ist kaputt! Tja, dann hast du eh schon verloren. Ich will mich nicht verwandeln. Alter. Was willst du jetzt tun? Gehen wir. Ja. Ja, so ein bisschen Ehrenmann muss man auch sein. Ich kann doch den Typ hier nicht sich verwandeln lassen. Und mal einen Viech weniger. Okay, nichts mehr zu looten sonst. Oh hey, die stehen am ständig im Weg rum. Geht mir nach 10 Sekunden schon auf die Nerven. Okay. Servus. Hören wir Noch zwei, die sich gerade auf ein wehrloses Opfer stürzen. Okay, das hat man natürlich gesagt. Also, hilft mir die Frau so gut. Ja, hilft mir doch. Steht sie daneben dran, macht nix. ohne irgendwas nach draußen. Oh hier was zum Heilen, sehr wichtig. Sehr gut. Wo geht's denn hier draus? Immer schön alles durchsuchen bei den Survival Games. Ihr könnt ja was Wichtiges verpassen. So wie diese Kommt her. So, und raus aus dem Haus. Okay, die springt da halt einfach rein. Dafür lohnt es sich, nach draußen zu gehen. Ich hasse den Gestank in der Stadt. Warum fragst du Bill nicht nach einem dieser Raumsprays? <lacht> hey, wenn die nicht abgelaufen wäre, wäre das eine Idee. Ne, kommt aber doch eben. Okay, mach dies. Gucken, ob im Auto irgendwas liegt. Nein. Nichts. So, dann der Frau hinterher. Verdammt, das Brett ist weg. Dann ab nach unten. Ich hole es. Hier, reiche es rüber. Das ist ganz schön schwer. Ich werde das schon schaffen. Okay. So, wo komme ich denn jetzt wieder hoch? Ja, bestimmt nicht hier. Geh doch. Schwing deinen Arsch hoch, dann los. Würde ich ja gern. Wenn ich wüsste, wo. Wenn ich doch nur wüsste, wo. keine leider und nichts. bin ich jetzt komplett bescheuert. noch so hier. Okay. Hier sind noch Ah, oh, ja, so geht's. Oh Mann. komplett blind. Nachsehen, ob hier Soldaten sind. Nur schreit doch lauter. Ich glaube, jeder Soldat in der Nähe dich hört. Oder Bandit. Oder Infizierter. Ja, da ist wieder ein Firefly-Amulett. Keine Ahnung, wie man das kriegt. Kann man nicht hochklettern? Nicht, ob man es runterschießen kann, aber mit acht Schuss will ich das jetzt nicht probieren. Immer schön, oh, brauchen sie noch. Einen anderen spielen sammeln wir auf hier ein. Ja nicht. Hey, kleiner Mann. Schau nach, ob die Luft rein ist. Keine Soldaten, keine Männer von Robert, ja? Du weißt, dass er uns erwartet. Na, das macht's interessanter. Los geht's. Na komm. Es ist deine Falle. Hey das, hey das. Hey, süße Lady, wie geht's dir denn? Ob nicht jetzt, Terrence. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, ist gut. Ich nicht. Hab jetzt, verstanden? Okay. Kann ich machen. Das sieht doch nicht gleich so ring, deswegen. Anfassen heißt kaufen. Fass dich gleich an. Okay, Kampfarena. Hey, du musst blocken! Mach oh, ihn alle! dich verdammt nochmal! Oh, hallo! Ihr gehört zusammen! Mach ihn alle! Mach schon! Oh Mann, hau ihn mal Lass dich nicht voll aktuell! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich suche Robert. War er hier? Vor einer halben Stunde. Er ist zurück zum Kai. Da ist er jetzt. Nice. Essensmarken. Für Infos. So, ja, hier sieht man schon gleich. Anchartet üblich. Kampfarena. Bewegungsmöglichkeiten sind immer Kampfarien. Lasst uns durch. Dreht um und geht zurück, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Es geht nicht um euch. Wir wollen nur Robert. Macht euch locker. Kehrt jetzt verdammt nochmal um und geht. Ich gehe nirgendwo hin ohne Robert. Miststück! Ich mach dich kalt, wenn du nicht umkehrst und deinen Hintern wegschaffst. Scheiß drauf. In Deckung. Genau. Ich gebe Deckung. Ziel auf sie. Ja, schön. Headshots verteilt. Was? Auch dem seine Mütze Kugel sicher oder was? Du auch. Wo hat er die ganzen Leute her? Was Robert perfekt beherrscht, sind leere Versprechungen. Machen wir dem ein Ende. Mist, hier geht's nicht durch. Okay, gut. Ja, komm. So. Also X muss man drücken, wenn die da oben hockt. Bitte. Wie nasser Sack hängt er sich dann immer an. Okay. Und wie schon erwähnt, Kampfarena. Mehr von Roberts Leuten. Joa, ja, weißt du, das ich sehe sie. Zwei von uns hat zerwischt, als sie Tess jagten. Ich bin sicher, dass sie und Joel hierher unterwegs sind. Jetzt wegen Robert. Scheiße. Haben äh. wir den Job mal abgelehnt? Was soll man machen? Schnell Überprüfen wir alles. Dabboy. Nicht, dass hier wer rumschleicht. Soldaten mit ungefähr fünf Zivilisten, alle gefesselt. Du so, nimmst den da? Ich den anderen. Lass mich da. Ja, sie stellten alle an die Wand und peng, peng, peng, haben alle exekutiert. So, der andere hier. Ja. So sie nehmen sie in die Mangel. Was war das bei denen? Ehrlich? <lacht> Sehr schön. Wir haben alle Waffen, aber Munition kriege ich von denen keine. Bitte. Wo ist noch einer? Wo jetzt hin? Noch der da, okay. Kann man sich ja schön von den anschleichen. Okay, der Schlüssel. Schauen Lagerhausschlüssel. Was ist da hinten sieht er raus mit Lagerhaus oder geht hier irgendwo zum Lagerhaus? Nein. Ah, hier geht es noch weiter. Okay. Dann geht's hier wohl rein mit dem Schlüssel. Den kriegt er heute unter. Er macht sich ins Hemd, wenn er allein hier bleibt. Was weiß ich denn? Wir reden mit dem anderen hier. Okay. Hast du etwas gehört? Ich glaube, es kam von der Grünen. Ja, so, schauen wir mal. Vielleicht sollte sie mal lieber auf die Typen schießen, die auf mich schießen. Wieder da zum Beispiel. Und auf jeden Fall gesund wegzurennen. Da steht er, okay. Warum hat sie denn jetzt nicht auf den Geschossen? <lacht> ja, war nicht ganz ideal, der Schuss, aber hat gereicht. So, was zum Heilen wäre man nicht schlecht. Also. Kaum gesagt, schon ist da. Sehr gut. Okay. Munition wird auch immer knapper. Aber oh, hier gibt <lacht> Man muss sich in dem Spiel einfach nur besperren und schon kriegt man, was man braucht. So. Okay, ja. da oben ist einer. Oh, da oben auch. Okay. So, Kopfhörer ab. Okay. Verhandelt wir niedergeschossen werden. Ja, das stimmt. Los, zu den Docks geht's hier lang. Mhm. Ja, natürlich. Hätten wir auch rein können. Okay. Wäre der bessere Weg gewesen. Ja, so ein bisschen unterschiedliche Wege gibt es hier dann. Okay. Wo man dann meistens gucken kann, wo es besser geht. Wir sind gleich oben bei denen rausgekommen. Wir hätten den einen wahrscheinlich schon von hinten überwältigen können. Und den anderen hätten wir uns dann auch holen können. Oh, uh, da ist aber einiges los. Roberto. Oui. liefern. Ey. Es dauert immer so lange, bis er den erwirkt hat. Kann er dem nicht einfach mal schnell das Genick brechen? Das ist kein anderer, nein. Gut. Gut. Ja gut. <lacht> guckt die Arme raus. Perfekt. Können wir uns den hier holen? Supplie. Wieder einer weniger. Guck mal, hier hintere müssen wir. Aber der guckt mir gerade zu sehr hierher. Also warten wir mal noch einen Men Moment. Und sie patrouillieren wieder. Z Glück sieht er die nicht. Perfekt. Das Büro. Robert ist bestimmt da drin. Oh. Okay. Hat zum Glück keiner gehört. Klopf, klopf. Da drüben. Tutu. Zurück, zurück, woll nur reden, Robert. Es gibt verdammt nochmal nichts zu reden nichts zu reden. Haut endlich ab! Halt <lacht> ab! Roboter <lacht> hinterher! Leg mich auf! Hier lang! Ja, wir schalten hier. Roboter. Tess. Joel. Ihr nehmt's mir nicht übel, oder? Warum auch? Okay. <lacht> ah, scheiße, verdammt! Hab dich vermisst? Hör zu. Was immer ihr gehört habt, das stimmt nicht, okay? Ich, ich, ich will damit nur sagen. Die Waffen. Willst du uns sagen, wo sie sind? Ja, klar, aber. Es ist kompliziert. Okay? Hm. Hör zu, lass mich einfach ausreden, okay? Fuck. Stopp, stopp, stopp! Hör auf zu jammern. Was würdest du sagen? Ich hab sie verkauft. Wie bitte? Ich hatte keine Wahl, ich hatte Schulden bei jemandem. Und zwar bei uns. Ich würde sagen, du hast dich verzockt brauche einfach nur mehr Zeit. Gib mir eine Woche. Das hätte ich vielleicht, wenn du nicht versucht hättest, mich umzubringen. Oh, schon, so Wer hat, du hat die nicht. Waffen? Ich kann nicht. Gib mir ein paar Tage und... Nase gebrochen, arm gebrochen. Wer hat unsere Waffen? Die Fireflies. Sie sind bei den Fireflies. Was? Hör zu. Wir sind alle so gut wie tot. Wir können doch einfach hingehen und sie zusammen erledigen. Huh? Wir holen die Waffen. Und was meint ihr? Komm schon. Scheiß auf die Fireflies. Schnappen wir sie uns. Das ist eine Scheißidee. <lacht> Gnadenlos, ihr Tess. Und was jetzt? Wir holen uns unsere Ware zurück. Wie? Keine Ahnung. Wir erklären es Ihnen. Na dann, suchen wir die Fireflies. Da müsst ihr nicht lange suchen. Bitte sehr. Queen Firefly. Was wollt ihr hier? Geschäfte. Das sieht schlimm aus. Wo ist Robert? Ich wollte ihn lebend. Die Waffen, die er euch gegeben hat, das waren leider nicht deine. Ich will sie zurück. So läuft das nicht, Tess. Und ob es so läuft. Ich habe sie bezahlt. Du willst sie zurück? Dann musst du sie dir verdienen. Wie viele Karten willst du dafür haben? Tch, Lebensmittelkarten sind mir egal. Ich muss etwas aus der Stadt schmuggeln. Ihr macht... So... Wir machen hier einen Cut, ihr habt ein bisschen Eindruck bekommen. Wie gesagt, es ist sehr wie Uncharted, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist auch noch das Zusatzspiel Left Behind dabei und ja, schöne Story, ein paar Schleichpassagen. Das Synchro ist jetzt nicht ganz so gut umgesetzt, ich glaube die war im Original besser. Aber ladet euch runter, es lohnt sich.